Moin moin, nach einer gefühlten Ewigkeit ist es endlich mal wieder Zeit für Weitwinkel. Das Jahr neigt sich schon langsam dem Ende zu, die Tage werden kürzer und die Nächte länger. Beste Gelegenheit also, um sich einmal unseren Sternenhimmel genauer anzuschauen. Genau das haben wir heute mit euch vor. In dieser Sendung geht es um Astronomie, also die Wissenschaft von den Himmelskörpern. Dazu haben wir uns mit Menschen getroffen, deren große Leidenschaft das Weltall und die Sterne sind. Und um euch einen kurzen Überblick über das Thema zu verschaffen, jetzt zu Beginn, wie immer, unsere Animation. Bei ihrem ersten Date liegen Birte und Marc unter dem Sternenhimmel und sind zu schüchtern, irgendwas zu sagen. Um das Eis zu brechen, fragt Marc, was meinst du, was all die Sterne uns sagen wollen? Hä? Natürlich gar nichts, antwortet Birte und erklärt ihm, was es mit den Sternen und ihrer Wissenschaft, der Astronomie, auf sich hat. Schon immer haben uns Menschen die Himmelskörper fasziniert und ihre Beobachtung hat sogar Kulte und Religionen begründet. Daher ist die Astronomie auch eine der ältesten Wissenschaften der Menschheit und beschäftigt sich seit jeher mit dem, was sich am Nachthimmel beobachten lässt. Heutzutage ist sie eine komplexe und vielseitige Naturwissenschaft. Mehr oder weniger alles, was jenseits der Erdatmosphäre zu finden ist, ist ihr Forschungsgebiet und man kann sich in verschiedensten Fachrichtungen spezialisieren. Zum Beispiel in der Astrometrie, die Position und Bewegungen der Gestirne berechnet. Oder der Astrophysik, die sich mehr für die physikalischen Zusammenhänge interessiert. Ein weiteres Feld ist zum Beispiel die Planetologie, die im Grunde alle Himmelskörper untersucht, die keine Sterne sind, also Planeten, Kometen, Asteroiden und so weiter. Übrigens, nicht zu verwechseln ist die Astronomie mit der fast gleichklingenden Astrologie. Die Astrologie geht von dem Glauben aus, dass die Stellung der Sterne es ermöglicht, Ereignisse vorherzusagen oder auch Informationen über das Leben und Wesen von Personen zu erhalten, zum Beispiel in Horoskopen. Im Gegensatz zur Astronomie ist die Astrologie also keine empirische Disziplin und gilt als esoterisch überformte Pseudowissenschaft. Im Laufe der Jahrtausende hat sich die Begrifflichkeit der Astronomie immer weiter gewandelt. Einige Aspekte wurden verworfen, wie zum Beispiel die Astrologie oder sie wurden zu eigenständigen Disziplinen. Außerdem wurde die Astronomie durch Erfindungen wie das Fernrohr, die Fotografie, die Spektroskopie und natürlich die Raumfahrt immer wieder revolutioniert. Wenn sich heute die Astronomie unter anderem mit fremden Sonnensystemen, weit entfernten Galaxien oder gar dem Universum an sich beschäftigt, mögen ihre Erkenntnisse oft klein und unbedeutend erscheinen. Dennoch sind viele davon essentielle Beobachtungen, die auch Rückschlüsse auf unseren Planeten und unsere Existenz zulassen. Als Birte ihren Monolog beendet, muss Mark stutzen und nach einem Moment der Stille fragt er sie schließlich, Und welches Sternzeichen bist du eigentlich? Wer sich privat für Astronomie interessiert, aber noch nicht so den richtigen Zugang zum Thema gefunden hat, der kapituliert möglicherweise schon vor der gesamten Fachliteratur oder den vielen technischen Gerätschaften wie Teleskopen. Da fällt der Einstieg dann vielleicht nicht ganz so einfach. Seit 30 Jahren gibt es in Münster einen Verein, in dem Hobbyastronomen und Sternenthusiasten ihre Leidenschaft ausleben können, die Sternfreunde Münster. Hier tauschen sie ihre Kenntnisse aus, machen gemeinsame Aktionen unterm Sternenhimmel. Und bieten auch Einsteigertreffen an, um Neugierigen einen Zugang zu geben. Bei einem solchen Einsteigertreffen waren wir und haben für euch die Sternfreunde Münster porträtiert. So mein Name ist Jürgen Stockel.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 Wir werden heute sicherlich auch einige dabei haben, die das dann auch schon gemacht haben und sicherlich auch mit, ihrem, mit ihrer Euphorie das auch bestätigen. können. Viele der Aktionen der Sternfreunde Münster finden in Zusammenarbeit und in den Räumlichkeiten des LWL Naturkundemuseums statt. Was uns für unser Thema besonders daran interessiert, ist, dass zu diesem Museum auch ein Planetarium gehört. In Planetarien haben Besucher die Möglichkeit, in visuellen Vorträgen viel über unser Sonnensystem, Galaxien oder das gesamte Universum zu lernen. Dies geschieht mit Hilfe von speziellen Projektoren, denen es den Besuchern ermöglicht, komplett in die Show einzutauchen. Kathi aus unserer Redaktion hat für unsere Sendung einmal das Planetarium in Münster besucht und war dort hinter den Kulissen.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 Besuch im Planetarium. Mir hat es gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch interessiert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die unendlichen Weiten sind noch lange nicht erforscht. Sehr vieles, was in unserem Universum vor sich geht, können wir uns auch immer noch nicht erklären. Trotzdem macht die Astronomie als Wissenschaft erstaunliche Fortschritte. Zum Beispiel vor ein paar Jahrzehnten hatten wir noch keine Ahnung oder zumindest keinen Beweis dafür, dass sich auch um andere Sterne Planeten drehen können. Gerade vor kurzem erst wurde die Kollision von zwei sogenannten Neutronensternen mittels gemessenen Gravitationswellen nachgewiesen. Die technischen Details erspare ich euch und mir jetzt mal lieber, denn das würde hier zu weit gehen. Aber wir können festhalten, die Astronomie ist eine immerwährend aktuelle Wissenschaft. An der Uni Münster beschäftigen sich Forschende der Kernphysik mit dem Weltall. Jedes Jahr dort organisieren die Doktoranden das Astroseminar. Interessierte können an Vorträgen und Führungen teilhaben und so mehr über die Arbeit der Astronomen erfahren. Wir haben dieses Jahr mit teilgenommen. Ob Mars Rover, die Suche nach Exoplaneten oder der Nachweis von Gravitationswellen. Astronomische Themen erregen durchaus das öffentliche Interesse. Um zu zeigen, womit sich die Forschung aktuell beschäftigt, veranstaltet das Institut für Kernphysik der Uni Münster jährlich und für freien Eintritt das sogenannte Astroseminar, das diesmal am 20. und 21. Oktober stattfand. Das Astroseminar ist eine Veranstaltung für die allgemeine Öffentlichkeit, um Leuten Physikthemen näher zu bringen oder Astronomie auch im Allgemeinen, einfach das Interesse zu bedienen für fundamentale Fragen, wie sind wir alleine im Universum oder wo kommen wir eigentlich her? Das zweitägige Seminar startete in diesem Jahr mit einer Reihe interessanter Vorträge, durch die neben Forschenden der Uni Münster auch auswärtige Gäste führten. Themen waren unter anderem die Suche nach dunkler Materie, die Möglichkeit außerirdischen Lebens und galaktische Archäologie. Genau, es ist Für die, die es nicht glauben. Der zweite Tag begann mit öffentlichen Besichtigungen der Labore im Institut für Kernphysik. Hier konnte das Publikum erfahren, an welchen Projekten dort aktuell gearbeitet wird und was Kernphysik überhaupt mit der Astronomie zu tun hat. Kernphysik ist auch im, im, in, auf astronomischen Skalen wichtig. Also auch in, im, in der Galaxie, im Kosmos, überall gibt es Kernprozesse. Aber der Zusammenhang ist ähm ist ja auch fundamentaler Natur. Wo wir hier entstanden sind, wie das Universum entstanden ist, das ist tatsächlich ein kernphysikalischer Prozess im Prinzip. In den Laborführungen wird tatsächlich hier Wissenschaft gemacht. Also, das sind Großprojekte meistens, die auf der Welt verteilt sind, aber in den Labors hier werden kleine Teilprojekte dazu durchgeführt, die meistens zu den größeren Experimenten gehen. Und man sieht dort echte Gerätschaften und Arbeit live nahezu. In der Sache richtet sich das Astroseminar also besonders an die interessierte Öffentlichkeit. Organisatorisch ist vor allem der wissenschaftliche Nachwuchs des Instituts gefragt. Das war allerdings nicht immer so. Ich kann mich noch daran erinnern, dass in, der ersten, in den ersten Jahren ja, so ein kleiner Seminarraum mit 20, 25 Plätzen gefüllt war. Und das war vielleicht noch ein Seminar, was auch stark von den Professoren mitgeprägt war. Aber dann haben wir irgendwann uns irgendwann komplett zurückgezogen. Ich bin also nur noch verantwortlich, damit die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Finanzen, absolviert werden und das ist komplett in der Hand der jungen äh, Masteranden und Doktorandinnen und Doktoranden. Als besonderes Highlight gab es zum Ende des Seminars einen Science Slam, in dem vier Nachwuchswissenschaftler aus ganz Deutschland jeweils 15 Minuten Zeit hatten, um ihr Forschungsgebiet auf möglichst interessante und unterhaltsame Art vorzustellen. Der Sieger des Science Slams wurde im Anschluss per Abstimmung durch das Publikum gekürt, bevor das diesjährige Astroseminar offiziell beendet wurde. Wer sich für das Seminar und die Forschung rund um die Kernphysik interessiert, findet mehr Informationen auf den Seiten des Instituts. Denn auch fürs kommende Jahr ist das Astroseminar natürlich wieder fest eingeplant. jetzt sind wir auch schon fast am Ende der Sendung angekommen. Vorab aber noch der Hinweis auf die Software Stellarium, die man sich kostenlos unter der angegebenen Adresse herunterladen und den Sternenhimmel erkunden kann. Also wer Interesse am Thema hat, kann sie ja gerne einfach mal ausprobieren. Ansonsten können wir euch auf YouTube die fast 50-teilige Serie Crash Course Astronomy empfehlen. Die ist sehr gut für Einsteiger geeignet, ist zwar auf Englisch, hat aber auch deutsche Untertitel für alle, die sich mit Englisch etwas schwer tun. Jetzt sind wir am Ende unserer Sendung angekommen und da ihr unsere Stars seid, hoffen wir euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dahin, auf Wiedersehen, tschüss!